95% aller HPC-Cluster stehen im Grunde auf drei Säulen. Den Computerressourcen, egal ob jetzt CPU oder GPU, einem zentralen Storage für die Daten und dem Netzwerk, das einerseits Interprozesskommunikation ermöglicht und andererseits die Daten vom und zum Storage transportiert. Soweit, so gut. Allerdings reichen die drei Säulen alleine noch lange nicht aus, damit daraus ein funktionierender Cluster wird. Vielmehr brauchen wir noch diverse Dienste, die uns helfen, also quasi Hilfsdienste. Wer von euch jetzt schon in die Kapitelübersicht geschaut hat, wird vielleicht denken, oh Gott, die brauche ich alle? Nein, definitiv nicht. Jeder Cluster braucht alle diese Dienste. Aber wenn wir Cluster designen oder uns auch mit anderen unterhalten, die Cluster besitzen, stelle ich schon immer wieder fest, dass die meisten davon mit schöner Regelmäßigkeit auftauchen. Manche davon machen das Leben als Admin oder User einfacher, andere sind sogar essentiell. Das heißt, ohne die würde der Cluster erst gar nicht laufen. Und zu der ersten Gruppe, nämlich den essentiellen Hilfsdiensten, gehört definitiv der management demon für Storage. Viele HPC-Dateisysteme wie etwa Lustre oder BGFS haben einen zentralen management demon Mit dem kommunizieren sowohl alle Metadaten- und Objektdatenserver auf der einen, als auch die Clients auf der anderen Seite. Das Konstrukt ist recht einfach. Die Server übermitteln dem Management-Server die Ressourcen, die sie zur Verfügung stellen, und die Clients holen sich die Infos ab und sprechen dann mit den Servern direkt. Also ein klassisches Broker-System, wie etwa auch ein Reisebüro. Das heißt, auf diesem management dienen liegt verhältnismäßig wenig Last, aber er ist ein Single Point of Failure. Fehlt er, ist der Storage nach kurzer Zeit down, einfach weil keine Verfügbarkeitsinfos mehr ausgetauscht werden. Einer der Grundgedanken im HPC ist ja, dass es für die Nutzer komplett egal ist, auf welchen Nodes ihr Job nun gerade läuft. Sie melden dem Queuing-System einfach die Ressourcen, die sie brauchen, das schaut, ob und was frei ist und verteilt die Jobs dann nach festen Regeln. Und von diesen queuing systemen gibt es einige, SGE, Torque, MAUI, oder in den letzten Jahren fast schon der Standard, SLURM. Egal welches queuing system man wählt, in der Regel hat es zwei Komponenten. Einen zentralen Control-Server, der alles koordiniert und kontrolliert, daher auch der Name, und die dazugehörigen Clients auf den Compute-Nodes, die die Jobs entgegennehmen, die eigentlichen Skripte starten, Ressourcen auslesen und so weiter. Und für diesen zentralen Control-Server gilt das gleiche wie für den management team beim Storage. Ohne den läuft nichts, schlicht, weil keine Jobs submitted werden können. Was nicht gemonitort wird, darf kaputt gehen. Altbekannter Spruch in der IT gilt auch hier. Und beim Monitoring im HPC gibt es vereinfacht gesagt zwei, drei, zweieinhalb verschiedene Blickwinkel. Der erste und sicherlich intuitivste ist das Fehlermanagement. Ich möchte wissen, ob meine Festplatten, meine Switches, meine Nodes noch alle ganz sind. Wenn sie es nicht sind, also ein Fehler vorliegt, möchte ich automatisch eine Rückmeldung. Und das je nach Dringlichkeit, via Chat, Mail, SMS, Kirchenglocke, was auch immer mein bevorzugter Kommunikationsweg ist. Der zweite Blickwinkel ist das performance management das im Gegensatz zum Fehlermanagement weniger binär ist. Ist die Lese- und Schreibrate auf dem Storage noch hoch genug? Laufen auf den Compute-Nodes zu viele Prozesse? Ist ein Switch ein Bottleneck? Es geht also hierbei nicht vordringlich darum, ob der Cluster kaputt ist, sondern vielmehr, ob die Maschine noch gut geölt ist, wenn man so möchte. Ja, ein HPC-Cluster würde auch erstmal ohne Monitoring laufen. Völlig klar. Aber garantiert nicht lange. Deswegen sollte man die Wichtigkeit von Monitoring ab Tag 1 nicht unterschätzen. Und dabei ist es erstmal vollkommen egal, ob ich Urgesteine wie Ganglia oder Izinger nutze oder etwa ein moderneres Zabbix. Hauptsache, ich habe ein Monitoring. Und apropos Monitoring ab Tag 1, ich habe ja gesagt, es gebe so zweieinhalb Blickwinkel auf das Monitoring. Und den zweieinhalbsten nutzen leider nur die wenigsten Clusterbetreiber, die ich kenne. Ihr könnt nämlich das Performance-Management auch für eure zukünftigen Ausbauplanungen nutzen. Mit den richtigen Schwellwerten und Triggern könnt ihr beispielsweise schon drei Monate vorher sagen, dass ihr einen weiteren Storage-Server brauchen werdet, weil dann nämlich die Platten auf dem bisherigen wahrscheinlich voll sein werden. Das geht aber nur, wenn ihr eine Kurve über eine gewisse Zeit zeichnen und die dann extrapolieren könnt. Das klingt trivial, aber auch DHCP, DNS, SMTP und am besten auch eine zentrale Nutzerverwaltung mit LDAP sind im HPC extrem wichtig. Viele haben die Dienste natürlich schon im Haus für ihre normale IT, deswegen sind die hier auch als ein Punkt zusammengefasst. Aber wenn ihr darauf bisher keinen Zugriff habt und den Cluster isoliert betreibt, lasst euch gesagt sein, spätestens bei mehr als einem Dutzend Servern möchte ich die IP-Adressen nicht mehr mit einer Excel-Tabelle pflegen und händisch in eine Config-Datei eintragen. Und auch die neuen Studis auf dem Cluster möchte ich nicht auf jedem Server mittels Parallel-SSH anlegen müssen. Ich will die stattdessen einfach im LDAP in die Gruppe X legen können, sodass sie Zugriff auf die Ressourcen haben, die sie haben sollen. Und scheidet ein Nutzer dann aus, muss ich ihn oder sie nur an einer einzigen Stelle sperren. Kommen wir zu einem Dienst, der eher im Hintergrund agiert und deswegen häufig unterschätzt wird. Auch der ist wie DHCP, DNS und Co. eigentlich weniger zwangsläufig eine HPC-spezifische Anforderung, aber hier auf die Spitze getrieben, weil ein HPC-Cluster eben quasi eine Maschine mit x-mal identischen Bauteilen ist. Stell dich vor, ihr habt 50 Compute-Nodes. Und jede Node macht ein Update a 300 MB dann müssen durch eure Internetleitung entweder 50 mal 300 MB gleich 15 GB oder eben einmal 300 MB, die dann gecached und intern weiterverteilt werden. Das macht Updates im Cluster so viel schneller und angenehmer. Und noch einen positiven Effekt hat ein solch zentraler Dienst übrigens. In Verbindung mit entsprechenden Firewall-Einstellungen könnt ihr so effektiv steuern, welche Version von welcher Software überhaupt in eurem Cluster installiert werden kann. Klingt ziemlich überflüssig, wenn auf dem Cluster fünf Leute aus einer Arbeitsgruppe arbeiten, die auch noch am gleichen Büro sitzen. Klingt schnell sinnvoll, wenn auf dem Cluster 320 Leute aus zwölf Abteilungen arbeiten. Apropos firewall einstellung Viele Cluster sind in einem isolierten Netzwerk, was auch völlig richtig und gut so ist. Damit verbunden ist häufig, dass die Nutzer sich nur auf einer zentralen Node einloggen können, um von dort aus über das Queuing-System Jobs zu submitten. Und diese Node hat viele Namen. Login-Node, Workstation, Stone, Hop-Server. Aber wie häufig in der IT sind die Namen Schall und Rauch. Die Idee ist quasi immer die gleiche. Direkter Nutzerzugriff nur auf diese Node. Die Gründe, eine solche Node zu nutzen, können vielfältig sein. Und Sicherheitserwägungen bis hin zu langsam voll werdenden privaten IP-Ranges. Wir wissen ja, IPv6 ist moderner Schnickstack, das geht wieder vorbei. Wir laufen Legacy. Spaß beiseite. Was auch immer der Grund sein mag, eine Login-Node einzuführen, nutze ich dieses Konstrukt und ist dann nicht erreichbar, steht der Cluster in absehbarer Zeit still. Sprich, ich habe potenziell wieder ein Single Point of Failure, mit dem ich umgehen muss. Skripte und Programme werden entwickelt und wer nach 1886 angefangen hat zu entwickeln und das in einem Team macht, wird den Quellcode wahrscheinlich in einem Versionskontrollsystem verwalten. Derer gibt es natürlich viele, aber die wahrscheinlich häufigsten genutzten dürften verändern und insbesondere Git sein. Wer übrigens noch sucht, sollte man nach Mercurial schauen. Das ist ziemlich cool, aber leider total unterschätzt. Insbesondere wenn es um sinnvolle Fehlermeldungen geht, die man auch verstehen möchte. Ja, Git? Du bist gemeint. Wie dem auch sei, die Repositories mit dem Quellcode werden normalerweise auf einem zentralen Server gesammelt bevor hier jemand Schnappatmung bekommt, ich weiß, Git kann man auch dezentral nutzen. Aber ganz ehrlich, welches Team steht so sehr auf Schmerzen, das ohne zentrale Instanz zu machen? Hey Joe, schönes Wochenende gehabt? Kannst du mir mal eben die letzten zwölf Commits auf den Laptop pushen? Ja, warte, aber ich muss eben noch die Konflikte in den Master-Branches von Melanie und Sa'id auflösen und dann noch Ben fragen, an wen er seine Änderungen schon gepusht hat. Nee, das macht man in aller Regel über GitHub oder wenn selbst gehostet über GitLab, GTA und Co. Verschiedene Rollen, LDAP-Anbindung und Issue-Tracking inklusive. Warte, war SSH jetzt auf allen Nodes so konfiguriert, dass wir nur Keys zugelassen haben oder auch LDAP? Ist eigentlich auf allen Nodes LDAP installiert und konfiguriert? Diese Fragen will man sich als Admin in einem potenziell recht großen System nicht fragen. Die Server sollen gefälligst einen definierten Zustand haben. Punkt. Und voila, bin ich beim Konfigurationsmanagement. Und dabei ist es egal, ob ich das mit Bash-Skripten oder mit dafür entwickelten Tools wie Puppet oder Ansible mache. Und wo landen die Skripte, Rollen und Playbooks? Genau, im Versionskontrollsystem ein Kapitel zurück. Warum das dann ein eigener Punkt in meiner Liste ist? Ganz einfach. Zum einen sind einige Tools wie Puppet notwendigerweise Server-Client-basiert. Zum anderen, denkt mal bitte groß. Wenn ich mehr als 100 Server habe, möchte ich vielleicht auch ein Dashboard, das mir anzeigt, ob die letzten Konfigurationsupdates schon auf allen Nodes durchgegangen sind. Oder eine bestimmte Rechteverwaltung, dass die Azubis nicht gerade das Root-Passwort für alle Server ändern können. Und genau dafür gibt es auch Serverlösungen wie Ansible Tower respektive das Upstream-Projekt AWX, die, einmal eingerichtet, das Leben von uns Admins und Adminas so unglaublich viel angenehmer machen. Wo wir gerade bei Think Big waren: Ein HPC-Cluster startet anfangs im Schnitt mit vielleicht 6-10 Compute-Nodes und 1-2 Storage-Servern. Das bleibt dann konstant, bis mal wieder ein wenig Geld aus dem Fördertopf da ist. Dann kauft man noch weitere 8-Nodes, dann nochmals 4, dann zwei spezielle mit stärkerer CPU. Und binnen drei bis vier Jahren seid ihr plötzlich bei einem Zoo von 30, 40, 50 Servern und 10 Switches in eurem Cluster. Mit dutzenden Netzwerkverbindungen und hunderten Seriennummern von Komponenten. Und die müsst ihr dann verwalten. Klar, manche Clusteraufbauten sind so simpel, dass man keine Dokumentation braucht. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe noch keine gesehen, die mehr als 15 Nodes hat und auf die das noch zutraf. Und deswegen braucht man ein System, in dem man das alles vernünftig verwalten kann. Diese wird zusammengefasst unter der Abkürzung DZIM für Data Center Infrastructure Management. PHP, D ZIM, Racktables und auch Netbox sind bekannte Tools dafür und können übrigens noch viel mehr als nur die Netzwerkverbindung zu erfassen, wenn man die Daten in nachhält. Hat hier jemand Doku gesagt? Nein, es geht nicht um die Frage, ob wir die Compute-Nodes virtualisieren sollen. Es geht vielmehr um einen Ort, wo die anderen Dienste, die ich gerade eben vorgestellt habe, laufen. Diesen Diensten gemein ist nämlich, sie haben in der Regel keine besonders hohen Ansprüche an die Performance, vor allem im Vergleich zu den Compute-Nodes, aber sie müssen verfügbar oder sogar hochverfügbar sein. Und auch wenn ich natürlich Compute Node 12 als Login-Node auf der 17 noch ein GitLab installieren und auf der 23 noch ein Monitoring mitlaufen lassen kann, so ist wahrscheinlich den meisten von euch intuitiv klar, besser wären dedizierte Ressourcen, etwa in Form von VMs. Die kann ich besser aktualisieren, verwalten und auch sichern, durch Snapshots. In großen Setups gibt es dann in der Regel einen redundanten Virtualisierungscluster mit Overt oder meinetwegen auch VMware. In kleinen Umgebungen ist aber auch ein einzelner Virtualisierungshost, etwa mit Proxmox, eine wunderbare Lösung. Last but not least. Jede noch so teure Festplatte fällt irgendwann mal aus. Jeder Nutzer löscht mal irgendwann aus Versehen Dateien. Und das gilt auch für euch Nutzerinnen. Ihr seid da nicht weniger anfällig als wir Männer. Kurzum, wichtige Daten müssen gesichert werden. Und zwar auf anderer Hardware als die produktiven Daten. Am besten sogar, wenn verfügbar, in einem anderen Brandabschnitt oder sogar anderen Haus. Dann könnt ihr nachts auch ruhig schlafen. Und gerade das Backup ist ein Hilfsdienst, der euch zwar kein Geld einbringt, aber davor bewahren kann, ganz viel Geld zu verlieren. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, die Tipps haben euch ein wenig geholfen. Habt ihr noch essentielle Dienste, die eurer Meinung nach unabdingbar sind? Falls ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es würde mich wirklich sehr interessieren. In jedem Fall. Habt einen wunderbaren Tag. Ciao.